Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Call of Duty Black Ops 3 ähm, Ja, eigentlich wollte ich dieses Video nur machen, um ein bisschen zu erzählen, ein bisschen im Hintergrund etwas zu sagen Und ähm, ja... Es ist so, dass ich in den nächsten Tagen beziehungsweise in den nächsten Wochen, Monaten, ich weiß noch nicht, wie lange das ist, ähm, nur noch am Wochenende leider etwas bringen kann, da ich in der Woche jetzt äh, morgens von 5 Uhr bis abends um 19 Uhr knapp weg bin, da ich arbeiten muss und ähm, da habe ich einfach oder da finde ich einfach keine Zeit mehr, dann irgendwas zu machen. Ähm, wahrscheinlich ist es so, dass ich für... YouTube ähm, vorproduziere am Wochenende und aber auch vielleicht Livestreaming mache am Wochenende. Da weiß ich aber noch nicht genau, wie ich das machen will. Aber ich denke mal, ich werde samstags Livestreamen und ähm, werde dann Sonntag sozusagen vorproduzieren für die Woche, dass ich vielleicht so zwei, drei Videos die Woche bringe. Ähm, das wäre schon mal ganz gut, wenn ich das so schaffen würde. Ähm. Ja, aber das ist halt so, dass ich, ähm, wie gesagt, ab Montag wieder anfange, richtig zu arbeiten und es ein bisschen schwierig ist, dann in der Zeit Videos und sowas zu machen. Ich hoffe, ihr versteht das auf jeden Fall und ähm, ja, jetzt machen wir erstmal das Gameplay. Mhm. Wir gucken jetzt erstmal ganz kurz hier, ob da einer kommt, aber ich glaube, da kommt keiner. Ähm, na, ich, ich, ich oder? Na, wir laufen mal lieber zurück. Ähm, ich hoffe, hier kommen gleich welche irgendwie. Ich will ein paar Kills abstauben. Tut mir auf jeden Fall leid. Ich werde jetzt ein bisschen campen wahrscheinlich. Ähm, Denke ich mal, weil ja, ich bin nicht der beste COD-Spieler. Würdet ihr auch sehen oder seht ihr hier ja auch. Ähm, Versuche aber mein Bestes. Und ähm, oh Gott, da ist ein Gegner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, den haben, den haben wir, den haben wir. Perfekt. Gut. Ähm, ich würde sagen, wir laufen nochmal ganz kurz hier rein und laufen dann nochmal rechts rum und gucken mal, ob da noch einer ist. Hm. Okay, na egal. Gut, dann gucken wir nochmal da hinten. Ja. ja, ja, chillig, chillig. Hier ist keiner. Okay, aber normalerweise kommen die hier immer hoch alle. Ich warte mal ein bisschen ab und gucke mal, ob die gleich kommen, weil die sollten theoretisch das spawnen. Okay, kinetikrüstung ist jetzt auch am Start. Die ist jetzt auch am Start. Die, ähm, aber ich glaube, ja, die habe ich jetzt voll verfehlt. Glaube ich, hier kommt, glaube ich, gar keiner. Ah, belastend, belastend. Okay. Aber anscheinend kommt hier gerade keiner hoch. Naja, schade. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich hoffe, ihr, ihr versteht das ein bisschen. Ne? Ich will das jetzt auch nicht zu, zu groß thematisieren, aber das ist halt so, dass, dass ich versuche, ich glaube, da kommt einer, dass ich versuche, so viele Videos wie möglich zu bringen. Es ist aber schwierig, wird viele Videos zu bringen. Und mit den Livestream, wie gesagt, Samstag wäre das Beste halt, dass ich da irgendwie so anderthalb oder zwei Stunden mal Livestream, vielleicht auch nur eine Stunde. Da müssen wir halt mal schauen, wie gesagt, wie das passt und ähm, ich muss natürlich auch gucken, wenn ich mit anderen YouTubern aufnehme, dass ich da irgendwie was machen kann, also dass ich da irgendwie was einfädeln kann, dass es passt irgendwie, dass die auch sonntags mit mir aufnehmen können. Ähm, mit Tobi klappt das auf jeden Fall, also wenn ich mit Tobi aufnehme, dann, oh, Double, ähm, dann passt das auf jeden Fall und ähm, ja, wir machen jetzt noch erstmal hier schnell die Runde zu Ende, es tut mir auf jeden Fall sehr leid, dass ich hier campe, aber gut. Mm. Oh, da kommt noch einer. Oh, den habe hab ich fast nicht gesehen, Leute. Das war, das war close. Der hätte mich fast bekommen gehabt. Aber das lief. Oh, das noch. Alter, wie die da rumsneaken. Okay, eine Drohne haben wir. Perfekt. Drohne ist am Start. Ähm, da sind noch zwei. Äh, okay. Den habe ich verkackt. Der hat es schon vorgeaimt, anscheinend. Der wusste, dass ich da stehe. Aber ich stehe 12 zu 4. Das ist okay. So, ähm, die Drohne hilft natürlich auch ein bisschen. Oh. Fuck, als wenn, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber egal. So, ähm... Okay, da kämpft noch einer. Ja, okay, aber den... ne, den kriege ich nicht. Ich laufe... Egal, ich laufe einfach durch. Und guck mal, ist hier oh, oh, schon wieder einer, der da rumpimmelt. Na, okay, ich muss mich dafür nicht beschweren hier. Denn ich äh, campe ja genauso da drin. Ne? Aber egal. So, ähm... Okay. Übrigens, wir spielen auf der Map Exodus. Und... Mein Team ist relativ gut. Ich hoffe, dass wir diese Runde gewinnen können. Na, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir die Runde gewinnen, weil unser Team eigentlich wirklich relativ gut ist. Glaube ich. Ich stehe so auf dem ersten Platz und es ist dann nicht so gut, weil wenn ich auf dem ersten Platz stehe, heißt das schon mal nichts Gutes, da ich ja eigentlich eher der Noob bin. Aber das kann sich ja alles noch im Laufe des Spiels hier verändern. Okay, Kinetikrüstung Kinetik ist wieder am Start. Das passt natürlich sehr gut. So, Gut, dann... Ah, fuck, Alter, wie? Alter, manchmal denke ich mir echt, wie äh, wie sehen die mich da so schnell, ne? Oh Gott, ich dachte dacht gerade, das wäre ein Gegner. Äh, manchmal denke ich mir echt, oh Gott, wie sehen die mich da so schnell? Oder wie können die bitte so schnell reagieren da? Das ist ultra, ultra krass von denen. Aber ich glaube, das sind alles halt so Schwitzer, die den ganzen Tag einfach nur COD spielen. Okay, den, den habe ich leider zu spät gesehen. sonst hätte ich meinen Mate noch retten können. Schade, Schokolade. So, erstmal gucken, kommt da einer? Ja, perfekt, den haben wir direkt gedrückt. Okay. Wie gesagt, ich bin nicht der Beste. Aber naja, es ist okay. Es reicht aus, um ein bisschen, bisschen Kills zu machen. Äh, ich stehe meistens eher negativ, aber diese Runde sieht es so aus, als würde ich positiv vielleicht am Ende rausgehen. Es kommt immer drauf an, ob die mich jetzt noch zerbersten hier oder ob ich jetzt ähm, das schaffe, wie gesagt. Aber ich bin sehr zuversichtlich, stehe schon mal gar nicht schlecht, bin jetzt zwar nur noch auf dem zweiten Platz, aber das ist nicht schlimm. Hä? Das war doch... lol, Da hat mich einfach mal ein Mate gekillt. Was ist das für ein Loser, Alter? Ohne Mist. Da killt er mich einfach. Ist es seine Knocke? So, gucken wir nochmal ganz kurz hier um die Ecke. Hier ist... lol, der hat da drin gekämmt einfach. Was für einer, Alter. Er kämmt einfach da drin und denkt sich so, I don't give a fuck ab, Alter. I don't give a fuck ab. Aber den, oh, oh, da habe ich, hab ich aber noch geschluckt, ey. Ich, ich bin eigentlich schon, ich bin eigentlich schon kurz vor tot. Aber den haben wir trotzdem noch bekommen. Ich bin gerade so weak wie ein Schweinchen, Alter. Ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht. Aber ich glaube, oder? Ja, okay, ja, gut. Ich wusste, dass das passiert. wird von dem gleichen wiedergeholt, gerade, den ich gerade getötet habe. Das kam So. Okay. Ähm, wir laufen jetzt nochmal hier rein. Ich hoffe, hier campt nicht direkt einer. So dass wir durchlaufen können, ein bisschen. Ich glaub, ja, okay, gut, den haben wir gut geholt. Den haben wir noch gut geholt. Und guck mal. Ach, komm schon. Okay, mein Mate hat ihn aber geholt. Das ist, gut ge ja, das ist gut geworden. So, ähm. Muss auch gleich nochmal gucken hier. Ähm, okay, da steht er jetzt nicht, aber da steht einer. Okay. Den haben wir noch wieder geholt. Perfekt. Ich spiele. Bre oh, als wenn. Den habe ich gar nicht gesehen im Eck da hinten. Lol, wie gut er sich gesneakt hatte. Ähm, ich spiele übrigens nur mit der VMP gerade. Ich habe Als Zweitwaffe habe noch die Kude eingepackt, aber äh, ich bin momentan eher so VMP-Spieler, wenn ich spiele. Und ähm, ich spiele auch Hardcore Team Deathmatch und nicht normales Team Deathmatch, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, normales Team Deathmatch mag ich nicht so gerne, weil die da halt so ultra viel schlucken. Deswegen ist für mich Hardcore Team Deathmatch einfacher, da ich mehr Kills machen kann im Hardcore, da die Leute nicht so viel schlucken. Das ist das Gute. Ah, der kämpft da ja schon wieder. <lacht> okay, naja, 17 zu 13 ist jetzt okay. Ähm, wie gesagt, wenn ich, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Als wenn ich die noch bekommen habe. Oh mein Gott, Alter. Das war Todes gerade. Okay, oh Gott, den auch noch. Double Kill. Okay. Ist hier noch einer? Nee, nee, nee. Okay, jetzt bin ich gerade heiß gelaufen. Leute, jetzt bin ich gerade heiß gelaufen. Ach, schade. Aber ich glaube, die Runde ist auch schon gleich vorbei. Soweit ich das sehe. Ich glaube die Runde ist gleich vorbei, wir werden hier gleich, denke ich mal, entweder gewinnen oder verlieren. Wollen wir mal schauen, ich kämpfe jetzt noch mal ein bisschen hier ab. Ah, okay, okay, okay, ist da noch einer? Hm. Wollen wir mal in die Ecke sneaken und noch mal gucken, ob wir noch mal so einen schönen Handy drücken können, da hinten in der Ecke, aber da scheint keiner zu kommen. Okay, dann gehen wir noch mal zu diesem Tunnel hier, beziehungsweise zu dem Aufgang und warten noch mal, ob da welche kommen, aber es sieht nicht, es sieht nicht so aus, als würden die da spawnen. Okay. Gut, dann, dann gucken wir mal... okay, okay, okay, okay. Oh Gott, oh Gott, den haben wir nochmal Headshot gedrückt, Alter. Na, moin. So. VMP ist schon geil ohne Visier. Ich weiß nicht, warum ich ohne Visier spiele, aber mit Visier komme ich irgendwie überhaupt nicht klar. Na gut. Hm. Machen wir das Ding jetzt noch. Vielleicht gewinnen wir die Runde ja noch. Das wäre relativ schön. Aber ich kämpfe ich schon wieder so viel, Leute. Ich kämpfe schon wieder so viel. Ich glaube, ich muss mal wieder... <lacht> ich glaube, ich muss mal wieder hier irgendwie ein bisschen vorpreschen, aber... Ich bin halt eher so ein defensiver Spieler und nicht so ein aggressiver Spieler. Deswegen, ähm, ja, müssen wir mal schauen. Oh Gott, okay. Okay, den haben wir nochmal Heady gedrückt. <lacht> Schön aus der Hüfte raus. So, Schneejob-Tarnung haben wir auch schon wieder am Still. Das ist gut. Okay, da ist noch einer. Den haben wir auch noch gedrückt. VMP Level 15 und den haben wir leider nicht mehr bekommen. Na, schade, Leute. Das war es auf jeden Fall von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, positive Wertung da lassen. Und ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.